Als sich auf der Museumsinsel gegenseitig die Scheiße aus den Erschen prügelten, hatte ich mir etwas Zeit verschafft. Ich begab mich zum Opernplatz, wo Schweige gefangen gehalten wurde. Mein Auftrag war, ihn zu töten. Aber jetzt versuchte ich, seinen Arsch zu retten. Komisch, wie sich alles ändern kann. Ich glaube, wir nehmen die hier mit. Komşun, komşun! Ach, nein, wirklich. Ich hoffe, es ist an, es so... wird das Beste. 在这也看不出了 ich weiß nicht, was, ich glaube. Ich habe noch alles nicht so viel. so sein? Natürlich ist hier die Position. Weiß, wir brauchen ja, ich weiß nicht. was passen mal lieber auf. Wir sind bestimmt noch Scharflüsse. Ja, sind bestimmt noch Scharflüsse. Vorsicht geht vor. Vorsicht geht vor. Wir werden jetzt noch einen Sniper. Wo kann er sein? Da so. oben. Mhm. Yeah. Uh -huh. Sehen Sie sogar, Ja. Oh, guck oh. Nein, nein. Verdammt, ich würde eigentlich schießen Und was der nicht richtig ganz eure Munition oder so. Die Knie. Mach er schnell! Mach ich doch immer. Okay. Oh, gut. okay. Um, ja. Ne? Nein! Nein das ist... Gib mir ja, das oh, Fickt euch doch alle! mir das um! doch Ja Verletzt, lass mal sehen. Die Roten kommen. Halte sie auf. Ich komme zurecht. Aber... Halte sie auf. Wenn nicht, sind wir beide tot. Ah, da stimme ich dir zu. Das war ein... Huh? Oh. Oh. Nein, runter. Ah. Der Ach, verdammt, die bewegen sich zu schnell. Möchtest Oh, Licht. Angriff vorbei. Vorerst waren wir in Sicherheit. Danke fürs Retten. Aber ich befürchte es war. Zeitverschwendung. Wolf hat einen Plan. V2-Raketen. Tabun! Tabun? Wo ist das? Es ist kein... <lacht> kein Ort! Was ist es dann? Was ist Tabun? Fuck. Antworte mir! It's... <lacht> <lacht> <lacht> Die Info über Schweiger war inkorrekt. Ja, ich fragte mich... Worin wir uns noch geirrt hatten, oder was wir nicht wussten, wie Tabun? Was zum Teufel war das? Und worin bestand Wolfs Plan? Gute Frage. Okay, die Mission hätten wir auch geschafft. Wo hat sich ganz so lange... Keiner von den scheiß Flaschen getroffen, was ich ein bisschen schade finde, aber... Ja, sonst würde ich sagen, ähm... Liefs eigentlich gar nicht so schlecht. Ein paar Kopfschüsse getroffen und so weiter. Okay, gut. Die nächste Mission wird bestimmt ein bisschen anspruchsvoller. Dann sehen wir uns im nächsten Level. Bis dann, haut rein.